Hallo, wir sind Kevin und Patrick. Wir möchten euch heute etwas über die Division Jugend- und Aufklärungsarbeit erzählen. In dieser geht es darum, Interessierten den E-Sport näher zu bringen. Außerdem möchten wir die Potenziale von Computerspielen aufzeigen und mit Vorurteilen aufräumen. Hierfür sind wir zum Beispiel für Leipzig e beim Safer Internet Day oder bei Leipzig Mach Wind unterwegs, halten dort Vorträge und Workshops und geben Interviews für Medien aller Art. Ihr habt Lust auf spannende Projekte mit unserer Division? Dann meldet euch!